Praktisch jede Branche in der Schweiz ist betroffen. Mehr als 250'000 offene Stellen. Es herrscht Fachkräftemangel. Viele Unternehmen sind verzweifelt. Aber was kann man aktiv machen? Über das rede ich heute mit Urs Kastie, dem Gründer der beiden Plattformen Justi und Professional.ch. Ich bin Marc Putschert und das ist die zwölfte Folge von Inside Berufsbildung. Ja, hoi Urs, schön bist du da. Ciao Marc, freut mich. Für die, wo dich nicht kennen, die zuhören, kannst du kurz sagen, was machst du in deinem Alltag? Ja, also im Moment coache ich vor allem meine Geschäftsführer. Ich habe ja in den letzten Jahren Justi und Professional aufgebaut und jetzt ist das in der Hand von jungen Leuten, die die Projekte leiten. Und ich bin vor allem Coach und Unterstützer von denen. Sehr gut. Ja, die jungen Leute, man hat die diese Woche wieder gelesen, der, der Barmeleist zu der Digitalisierung war äh, in St. Gallen, der HSG, also das ist immer ein Thema. Und vor gut einem Jahr, ähm, ist auch viel berichtet worden, ist der Barmeleist in den USA gereist. Und man tauscht sich ja regelmässig auch aus mit den USA über das Bildungssystem. Und ich möchte eigentlich mit einem Zitat starten, weil damals eine NCC geschrieben hatte, ähm, wenn der Barmeleist in den USA geht, soll er durch den Tipp geben der den Amerikaner, dass die, die Berufslehre nur als Ausweg sind für die Jugendlichen, die nicht ins Gymnasium arbeiten, die haben das Schweizer System gar nicht verstanden. Ja, was ist was deine Gedanken zu dem Zitat? Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es schwierig, den Amerikaner Tipps zu geben. Aber die äh, Kernaussage stimmt natürlich total, bin ich 100% einverstanden. Ähm, die meisten äh, internationalen Länder, die unser Bildungssystem anschauen, ähm, haben es von Anfang an nicht verstanden. Berufslehre ist viel mehr als das. Ähm, es hat einen wahnsinnig hohen Effekt auf die Fachkräfteentwicklung, dann auf die Jugendarbeitslosigkeit und auch auf das Thema Integration in der Kultur. Und das ist den meisten nicht bekannt, auch das Zusammenspiel zwischen den Firmen, dem Staat und dem Lehrbetrieb. Und das ganze System ist den meisten nicht bekannt. Darum haben es auch viele Unterstützung in der Schweiz, macht das DTH, wenn ausländische Delegationen zu uns kommen und sich informieren das ist vielleicht ganz spannend, was glaubt denn jetzt auch ETH, oder was glaubst du, ist denn das Modell, die Schweiz ist ja, sagen wir immer auch, ein spezielles Land und alles, ist das überhaupt, wäre das transformierbar sozusagen auf ein grosses Land, oder ist das einfach die Schweiz als Eigenheit? Das ist eine ganz gute Frage. Es gibt ähm, ein Projekt in Amerika, das privatwirtschaftlich drüber ist, das diesbezüglich schon sehr weit ist. Und so wie es aussieht, ähm, wird das erfolgreich sein. Aber so ist es tatsächlich so, dass es eine grosse Herausforderung ist. Bei uns in der Schweiz ist das organisch gewachsen, über viele, viele Jahre. Und man kann das nicht einfach so schnell adaptieren. Und dann gibt es in vielen Staaten auch sehr viel zentralistische Tendenzen. Und die wir haben nicht die Neigung, auch eine Berufsbildung zentralistischer aufzubauen, was eine echte Herausforderung ist. Also auch das politische Umfeld spielt eine sehr wichtige Rolle. Gut, ich, ich möchte aber heute nicht zu fest auf Amerika eingehen, ist gleich aber spannend, ähm, was auch passiert in Zukunft passiert. Aber wichtig ist, gerade auch in den letzten Wochen ist wieder viel berichtet worden über den Fachkräftemangel dass er auf einem Rekordhoch sägt. Gerade gewisse Branchen, auch zum Beispiel IT-Pflege, die besonders fest betroffen ist. So, laut der aktuellsten Zahlen, das Personalunternehmen X28 hat es vielen Medienhäusern geliefert, sagen im Oktober jetzt über 260.000 offene Stellen. Also, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen fühlt, das ist das eine brutale Zahl in einem Land von mehr als 8 Millionen Einwohnern, aber, aber weniger als 9 Millionen Einwohnern. Die Ursachen sind ja verschieden. Wir haben Alterspyramide, wir haben äh, also Babyboomer, die ähm, in Rente gehen, schwache Jahrgänge. Wir haben so ein bisschen eine Tendenz Richtung Anwanderung. Zum Beispiel auch Portugal ist so ein Land, das recht boomt, wo jetzt auch viel wieder zurückgeht, weil es dort halt auch gute Aussichten haben, gute Jobaussichten Wir haben Hochkonjunktur, also genug Arbeit. Es sind so ein bisschen verschiedene Faktoren, können wir jetzt auch nicht alle beeinflussen. Aber was ist so ein der Faktor, der dich am meisten beunru beunruhigt, wenn du in die Zukunft schaust? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, alle drei Faktoren. Beunruhigen ist ein schwieriges Wort. Ich meine als Unternehmer ist man gewöhnt, Probleme zu lösen und wir haben Her oder Herausforderungen zu lösen. Und äh, das sind unsere Herausforderungen, die wir haben und, oder Tatsachen. Und ähm, ich sage jetzt mal Kombination, wenn das so eintritt wie, wie jetzt, mit auch bis jetzt einer fantastisch laufenden Wirtschaft, dann schenkt das ein, auf Deutsch gesagt. Und dann äh, muss man alles daran setzen, um äh, Gegenmaßnahmen zu treffen. Man hört ja auch viel, jetzt gerade die Generation Z, die jetzt auch im, im Arbeitsmarkt ist oder jetzt auch noch auf Lehrstelle Suche ist. Jetzt bald ist es dann schon die nächste Generation. Aber sagt mir viel ja, die, die sind gar nicht mehr so bereit, viel zu arbeiten. Die wollen alle 80 Prozent arbeiten. Ja, meinst du, ist das auch ein Problem? Oder, oder liegt mehr Verantwortung auch wirklich bei den Unternehmen, auch bei der Politik? Ich sehe die Verantwortung ähm, klar auf drei eben auf der auf der Politik, auf dem Bildungssystem und bei den Unternehmen. Ähm, es ist jetzt ein Markt, wo die Unternehmen müssen, um die Arbeitskräfte kämpfen ähm, und sich gut positionieren. Also ein Wettbewerbsmarkt, das ist es ganz lange nicht. Gewesen. Das tut auch die Ausbildung in der HR-Industrie weniger. Berücksichtigen. Und ähm, die These der Jüngsten noch schnell zu dem Wort, ähm, das höre ich auch überall. Ähm, ob die Studien tatsächlich so nachhaltig sind, wage ich auch zum Teil in Frage zu stellen. Es gibt sicher auch einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land ähm, ähm, und innerhalb der Firmen. Und da muss ich auch sagen, ich bin jetzt auch noch in dieser Generation Z mit 25, aber ich, ich finde auch, da wird sehr viel geschrieben und gesagt, was auch nicht wirklich der Generation entspricht. Auch. Also, ist das ist einfach meine, meine persönliche Sicht auch. Weil ich, manchmal auch, finde ich, greift man da ein bisschen eine Generation an. Aber, ja. Soweit wollen wir jetzt nicht ins in Detail. Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt wir wollen ein bisschen reden, was, was kann man aktiv wirklich machen? Geht wirklich auch also aus Unternehmenssicht. Wir sagen, reden immer vom Königsweg, geht auch als, als Jugendliche, wir haben alle Chancen, wir haben ein extrem transparentes System. Ist der, der Königsweg, also die Berufsbildung eigentlich wirklich auch für die Unternehmen, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen? Ist das der absolute Königsweg? Ja, also noch vielleicht zu vorher gesagt, die Studien über Generation Z oder über andere versuchen ja immer einen Mittelwert. oder Da versucht man, ja eben Studien sind Studium, man versucht Trends festzustellen. Und ähm, wahrscheinlich bildet das schon gewisse Trends ab, aber eben, wie es ist mit Studien, die können in der Praxis in ganz vielen Orten total unterschiedlich gelebt und erlebt werden. Und dann zurück zu deiner Frage, ob das der Königsweg ist. Ich glaube, dass wir tatsächlich sehr sehr ein gutes Ausbildungssystem haben. Das zeigen ja auch Fakten, wenn man Studien anschaut im Zusammenhang mit Innovation. Ähm, sie Ist die Schweiz ähm, ganz, ganz vorne. Und ähm, dass wir so eine hohe qualitative, also so, so spezialisierte Produkte haben, die weltweit vermarktbar sind, das ist sicher auch ein Teil ähm, der, dem Bildungssystem zu verdanken, wo eben eine Mischung ist zwischen praktischer Kompetenz, theoretischer und Forschungskompetenz. Ich habe auch gelesen, dass man wie dass die Wirtschaft vorgibt, was, was überhaupt. Ähm, nachgefragt wird, ist denn das so ein bisschen der, der entscheidende Aspekt? Weil für mich ist es schon logisch, wenn viele Ausbilder werden, viele treten früher in den Arbeitsmarkt, das hilft natürlich den Unternehmen. Aber wo ist noch so ein bisschen das Entscheidende, dass, die, dass die Berufsbildung, gerade in 50, 60 Jahren, wo man sich vielleicht auch ein bisschen wandelt, dass das immer noch so hilft? Ja, also du sprichst wahrscheinlich auch, dass wir sozusagen marktgerichtet ein marktgerichtetes Bildungssystem haben, das ähm, die Wirtschaft soll ihre Bedürfnisse erfüllen soll. Das ist eine schwierige Diskussion in der Bildungspolitik. Ähm, soll ein junger Mensch ähm, sehr früh, zielgerichtet auf den Markt, sich ausbilden und weiterbilden oder soll er einfach seinen eigenen Wünsche und, äh, die, und Fähigkeiten und Neigungen angehen und dann allenfalls aber das Risiko haben, dass er im Markt dafür keine Stelle findet. Ähm, ich glaube, dass der erste Weg der pragmatische ist, äh, so wie man jetzt auch mit Arbeitslosenquote in der Schweiz oder im europäischen und weltweiten Umfeld sieht. Ähm, aber es braucht ein gutes Augenmesser. Es ist ein schwieriger Grad, dort den richtigen Weg zu finden. Oder? Zwischen Marktorientierung und Individualisierung. Also, was der jeweilige Einzelne ähm, für Fähigkeiten und Wünsche hat. Also, es muss eigentlich ein Mix sein, oder? Weil schlussendlich würde ich ja als Arbeitnehmer auch, auch glücklich sein, wo ich auch ja Spass haben. Und das heisst, alles am Markt ausrichten ist ja dann, will ich ja auch nicht, oder? Ganz genau. Also das Ziel ist ja schlussendlich, dass du Freude hast beim Arbeiten hast. Ähm, jetzt ist es einfach so, es gibt vielleicht Studierichtungen. Ähm, das sieht man im neuen Umfeld in Europa. Spanien hat eine Jugendarbeitslosenquote um die 50 Prozent. Die haben alle studiert. Ähm, also die Arbeitsmarktintegration von solchen Jugendlichen, zum Beispiel in Spanien, ist äusserst schwierig. Ähm, jetzt, böse Zungen kann man sagen, die haben am Markt vorbei ausbilden und ähm, mit sehr hohen Kosten, weil das kostet ja auch viel. Ähm, also dort den Mittelweg zu finden, ist eine Herausforderung für alle Bildungssysteme auf der ganzen Welt. Könnte mir jetzt sagen, eigentlich als konkreter Lösungsansatz dass alle Unternehmen, die, können, die, auch, die auch genug Arbeit haben, dass die ein Maximum an Lernenden ausbilden sollen und dann haben wir das Problem sozusagen gelöst? Das könnte ein Ansatz sein. Ich glaube, wir müssen uns sowieso stark einsetzen, dass die Ausbildungszahlen in der Lehre hoch bleiben. Ich glaube, es ist für jede Firma ein, ein, ein, ein grosses Potenzial dort drin. a. in der Kultur, wenn man junge Leute hat und b. Aber eben ganz egoistisch in der Fachkräfteentwicklung, weil man weiß ja auch wieder aus Studien, dass Lehrlinge ausbilden sich schnell lohnt. Also es gibt ganz wenige Ausbildungen, ähm, wo, wo man sehr viel investieren muss oder das es quasi ein Minus oder ein Negativgeschäft ist. Die meisten Lehren sind sehr schnell positiv Positivgeschäft. Das also ist eigentlich ein Grund mehr, um auch auszubilden, Aber ich glaube, dann vor allem nachhaltig gesehen ist dann der, der große Wert auch, der sich es auszahlt. Ja, ganz klar, oder? Also, wenn es einer Firma gelingt, jemanden auszubilden und zu bilden und zu entwickeln, ähm, ist das in der Wertschöpfung, wenn man die Arbeitskraft und ihre Wertschöpfung anschaut, ähm, eine sehr ähm, eine erfolgreiche Sache. Also, darum bilden ja auch in der Schweiz so viel aus. Aber dann kommen wir vielleicht ein bisschen zu einem nächsten Problem, und, und das höre ich auch manchmal aus gewissen Branchen, dass zum Beispiel eine Lehre gerade, gerade zum Teil auch so ein bisschen im Gesundheitsbereich mega beliebt ist und man hat mega viele Lernende. Aber sobald dann einfach mal die Lehre vorbei ist, gehen dann eigentlich u uh, viele von diesen Jugendlichen gehen dann weiter, weil sie einfach da noch die Chance haben, studieren, da noch etwas zu machen. Und dann muss ich ja sagen, als Betrieb dann denke ich, ja oh shit, jetzt habe ich ausgebildet, aber jetzt nützt es mir jetzt auch nicht, jetzt sind die Leute gleich wieder weg, oder? Was sagst du denen? Einer Branche, es gibt Branchen, die diesbezüglich größere Herausforderungen haben als andere. Und es muss an einer Branche gewinnen. Das ist eine Aufgabe auch vom Berufsverband und von der Berufspolitik dieser Branche, die Leute in der Branche zu behalten. Jetzt aus egoistischer Sicht, wenn das klingt dann geht vielleicht bei mir jemand weg nach der Lehre oder, oder ein paar Jahre später. Aber ich habe auch die Chance, dann jemand von einer anderen Firma wieder zu gewinnen. Wenn die, wenn die tatsächlich die Branche dann ist die Herausforderung noch grösser. Du sprichst auch also den Markt an, oder? Wir haben ja auch eben ein Angebot-Nachfrage oder eine wie wir jetzt anhand den Zahlen gesehen haben. Das heisst, als, als junger Mensch kann ich dann extrem auch zwischen Arbeitgeber hin und her springen, blöd gesagt, oder? Weil ich bin eigentlich gefragt auf dem Arbeitsmarkt. Ja, ganz klar. Also im Moment ist das so, und das haben wir schon mal gehabt, oder es gibt es immer wieder in der Geschichte der Arbeitswelt, dass Arbeitnehmer sehr große Auswahlmöglichkeiten haben, die Löhne steigen etc. Und im Moment ist diese Situation tatsächlich da. Es kommt ja dazu, dass gewisse Branchen, gewisse Unternehmen es auch gar nicht schaffen, überhaupt erfolgreich auszubilden, weil vielleicht ihr Beruf zu wenig Nachfrage hat. Oder, oder das Unternehmen, oder es haben bis jetzt noch nicht die, ähm, die, wie sagen wir, die Politik in der Firma dass man wir wirklich gross ausbildet. Und die haben dann wie noch einmal das zusätzliche Problem, dass man nicht mal in der eigenen Reihe schon arbeiten kann. Ähm, also, was machst du dann eigentlich, wenn du schon das Problem hast beim Ausbilden und jetzt haben wir noch den Fachkräftemangel? Dann bist du eigentlich als Unternehmen irgendwo da und musst fast ein bisschen Angst, dass du überhaupt genug Leute hast, um Mann, die die Arbeit zu erledigen, oder? Ja, das ist ganz klar. Das ist existenziell. Das ist ja auch etwa in kleinen Firmen sogar ähm, die Nachfolgeregelung. Oder? Also Fachkräfte und Nachfolgeregelung ist für kleine Unternehmen und auch für viele Mittlere ein ganzes zentrales Thema. Und ähm, wenn sie das schaffen, dann ähm, lebt das Unternehmen länger, bald die Qualität der Produkte und die Leistungen hoch und so ähm, zerfällt das Schritt um Schritt. Es ist ja Eben schlussendlich, das liest man auch viel, es ist wie, wie ein Wettbewerb geworden, oder? Oder man sagt zum Teil, ja, jetzt kann man go, plötzlich go einen Lohn fordern, weil der Arbeitgeber muss einem den fast geben, muss, sonst ist man dann weg. Ähm, in diesem Wettbewerb, was sind für dich so die wichtigsten Wettbewerbsvorteile, die man als Unternehmen führen kann? Fürheben? Also da kann ich auch sagen, wir arbeiten ja mit ähm, um die 3000 Firmen zusammen und äh, es ist ganz erstaunlich, wie gewisse Firmen in der gleichen Branche viel weniger Probleme haben als die anderen. Also es gibt auch jetzt Outperformer, wie es die überall gibt, auch im Sport unter schwierigsten Bedingungen. Jetzt kann man sich fragen, warum haben die ein kleineres Problem als andere? Und unsere Beobachtung ist, oder meine Beobachtung ist, dass das sehr viel mit der Kultur zu tun hat, die in einer Firma herrscht und mit dem Produktfirma. Was ich damit meine ist, ist eine Firma wahrnehmbar, eben wie ein Produkt mit seiner Kultur, mit seinem Führungsstil, mit seinem Aus- und Weiterbildungskonzept, mit seinen Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter dann aber auch mit seinem Produkt und mit seinem Image und das spricht sich um, das hat eine grosse Auswirkung auf die Belegschaft und spricht sich um und ist natürlich auch einfacher vermarktbar, wenn man Personalmarketing macht oder Employer Branding, als wenn das weniger ein homogenes Produkt ist und die Produkt vielleicht noch als Folgendes eine Firmenkultur das kann völlig unterschiedlich sein das ist auch eine Beobachtung die ich gemacht habe ähm, und ganz andere der eine ist mehr patronorientiert die anderen sind mehr teamorientiert die einen führen mehr militärisch die anderen mehr kollaborativ ähm, das spielt eigentlich gar keine Rolle was man sieht ist es müsste einigermaßen kom kompakt sein und verständlich und dann passt der einen und der andere aber man hat ein Produkt, das vermarktbar ist als Arbeitgeber, also die Firma als Arbeitgeber Produkt. Also das heißt die Kultur ist dir dann fast wichtiger als ich sage jetzt die Arbeit selber oder einfach einfacher zum vermarkten in dem Sinn. Ähm, ich glaube nicht, dass es wichtiger ist, aber es ist eine wichtige Voraussetzung zum zu vermarkten, weil ähm, man kann dann einfacher auf den Markt gehen und dem Arbeitnehmer sagen, schau, das ist ähm, ähm, sozusagen der Pass, wo du einsteigst, äh, mit dem gehst du auf die Reise und dein richtiger Platz, das ist ja der Arbeitsstelle, äh, Das kann man, das ist dann der zweite Punkt, wo man anschaut. Wenn man diese zwei Fragen am Arbeitgeber klar kann, am Arbeitnehmer klar kann beantworten, dann ist man ein klares Produkt aus unserer Erfahrung. Und in die Kultur geht aber auch so twitter bisschen die Weiterentwicklung, weil ich meine, egal jetzt welcher Beruf, aber ich glaube, irgendwann es langweilig, sage ich jetzt mal, wenn ich zwei Jahre nur das Gleiche mache. Also auch, ist das nicht ein Teil, wo immer zu spüren, hey, ich kann mehr machen, ich kann weiter ich kann mich weiterentwickeln, ich komme vielleicht auch mehr Lohn über, ich weiß nicht. Oder? Das ist ja auch eine, eine Anforderung. Mhm. Also, ich bin nicht ganz sicher. Ich, ich habe viele Leute in meinem Leben getroffen, die viel länger als zehn Jahre das vermeintlich Gleiche gemacht haben und sehr glücklich durchs Leben gegangen sind. Vielleicht noch als Bemerkung. Und, äh, ja, also die Weiterentwicklung spielt eine wichtige Rolle. Das kommt aber auch auf den Ehrgeiz von jedem einzelnen Mitarbeiter drauf an oder? und auf die Wachstumsambitionen von einer Firma. Also sprich, wenn ich in eine Firma einsteige mit großen Wachstumsambitionen, dann ist auch zu erwarten, dass sie gefördert, gefordert werden, Weiterbildung machen muss und so weiter. Wenn aber eine Firma aus kulturellen Gründen oder aus geografischen Gründen das beschränkt Wachstumspotenzial hat, dann sind logischerweise die internen Entwicklungsmöglichkeiten mehr fachlicher Natur, weniger quasi Führungsthemen und so. Das ist, das ist dann ein anderes Produkt, wo ich, mich, wo ich mich oder in eine andere Kultur, wo ich mich hineinbegebe. Du hast jetzt gesagt, du hast viele Leute getroffen, die zehn Jahre das Gleiche gemacht haben. Aber glaubst du, die Generation, die jetzt im Arbeitsmarkt ist oder noch kommt, ist die überhaupt bereit zum einen zehn Jahre das Gleiche machen, aber vor allem auch zehn Jahre am gleichen Ort? Also das Leben 10 Jahre oder 15 Jahre die gleiche Firma verbringen, ist das noch wirklich realistisch? Das ist eine Frage an die Zukunft und meine Erfahrung mit Zukunftsvoraussagen zu ist so, dass sie nie genau genauso wie Zukunftsforscher sagen. Darum ist es ganz schwierig für mich, jetzt zu beantworten. Es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Ich wünsche mir natürlich, in einer idealen Welt jetzt kann jede Firma wachsen, und größer werden, weil sie mehr Nutzen bietet. Und wenn sie mehr Nutzen bietet und weiter wächst ähm, oder sich qualitativ verbessert, dann gibt es auch für die Mitarbeiter immer mehr oder weiterhin große Chancen. Was wieder ähm, für in dem Fall, wenn jetzt die junge Generation wirklich so lernfähig und interessiert wäre und weniger an repetitiven arbeitet, dann wäre das die Idealwelt. Also kein Unternehmen, das stagniert. Oder? Und man kann natürlich auch feststellen, das ist ja ein ökonomisches Prinzip oder Wirtschaftsgesetz, wenn ein Unternehmen stagniert, ist das eher ein Rückschritt und ist es der Anfang vom auch ein bisschen Untergang. Untergangs. Das gehört mir auch viel so aus dem Motivationsbereich, dass es eben auch im Persönlichen so ist, oder? dass man nicht weiterkommt, dann ist es ein Rückschritt, ja. Vielleicht noch ein anderes Thema konkret, der Lohn ist auch immer wichtig, ich meine, gerade im Moment haben wir, haben wir eine Teuerung, in der Schweiz noch verhältnismäßig viel geringer, als in unseren Nachbarländern, zum Glück, können wir auch dankbar sind, Stück weit. Also es wird alles teurer, aber allgemein ist es ja immer so, Lohnverhandlungen oder nach einem Jahr, hey ich will wieder mehr Lohn. Und ich frage mich einfach generell, ist der Lohn so wichtig? Wir haben zum Beispiel, ich habe ein konkretes Beispiel vorbereitet, das ist zum Beispiel Gastro. Und das ist jetzt einfach, ich stelle jetzt die These in den Raum. Aber eben durch die Pandemie, das wissen wir, dass viele aus der Gastro oder Hotellerie gegangen sind, weil sie ja auch nicht mehr wirklich können arbeiten konnten. Und man hat es nicht immer geschafft, die Leute auch wieder zurückzuholen. Und eine These da ist natürlich auch zu sagen, hey, jetzt sind die in einem anderen Bereich, haben sich umgeschult, haben die deutlich mehr Lohn. Und äh, ja, ist der Lohn, also ist das wirklich ein, ein ausschlaggebendes Argument auch? Jetzt gerade als Arbeitgeber, vor allem über Kultur und gesprochen, ist das ein wichtiges Argument? Ja, ich glaube, dass ähm, in gewissen Branchen und in gewissen Berufen die Löhne so tief sind ähm, und auch die Leute, die dort arbeiten, ähm, von der Kultur her, oder von ihren Rahmenbedingungen her so eng müssen haushalten, dass der Lohn entscheidend ist. Also ähm, für viele Leute geht es dann nicht um die ähm, in der Arbeit, leider, sondern um äh, das schlichte Überleben. Und dann ist der Lohn äh, entscheidend für die Leute. Und dann ist es natürlich für die Branchen, die diese Situation ein wahnsinnig schwierig, die Lohn zu erhöhen, weil meistens ist ja hintendran ein Produkt oder eine Dienstleistung, wo jemand abnehmen muss oder, oder wo nimmt und dann müssen die, die Sachen, also die Preise steigen, also zum konkret auf die Gastronomie eingehen ähm, und auf das Beispiel, ähm, da gibt es zwei bessere Spezialisten an sie, aber es ist klar, im Moment haben die auch gerade das Thema Energiekosten auf dem Tablar. aber es würde ja im Umkehrschluss heißen die Margen in der Branche sind nicht so, so gross, also es würde im Umkehrschluss heißen dass alles teurer wird, was du trinkst, was du isst, was du als Dienstleistung in Kauf nimmst und ist ein schmaler Grad. Was vertreibt, es? Was vertreibt der Konsument? Du, ich und alle anderen? Und was nicht? Und aber zum Lohn generell stellen wir fest, oder kann man auch wieder, da kann man viele Studien lesen, grundsätzlich ist es, gibt, das ist es eine Frage erstens von der Person, wie hoch sie das gewichtet für ihr Selbstwertgefühl. Also es gibt die individuelle Komponente. und Aber je älter das man wird und je mehr dass man das verfolgt, im Alter oder äußerst erfolgreiche Leute ist es weniger wichtig, als man denkt. Das heisst, es gibt Erfüllung im Job, sich können etwas leisten, etwas können beitragen können. Also gibt es einen ganzen Haufen Werte, die wichtiger sind als der Lohn. Aber gewisse Branchen haben in dem Fall, gleich, wenn ich das richtig rausgehöre, wie schon ein Wettbewerbsnachteil, weil sie halt einfach nicht die Marge herbringen, um auch entsprechend die Löhne zu zahlen. Vielleicht ist es ein Wettbewerbsnachteil, vielleicht sind es noch nicht genug organisiert oder rationalisiert. also die Frage ist, wo es das Potenzial gibt. Gut, aber eben, ich glaube, wichtig ist ja, man hört immer die Sinnhaftigkeit, die so, so gefragt ist. Und da würdest du ja sagen, ab einem gewissen ich sage jetzt Lohnniveau ist dann wahrscheinlich der, irgendwann der Sinn zu sehen wichtiger für einen Jugendlichen. Weil eben schon verbringst du ja den grossen Teil auch beim Arbeiten deiner Woche sozusagen? Ja, also ich würde auch jedem Jugendlichen, der äh, auch während der Lehre sollte eigentlich starten ohne dahinter Gedanken den und den Lohn. Das ist eine super Sache, wenn der Lohn auch noch hoch ist. Ähm, aber grundsätzlich geht es darum, eine Tätigkeit zu finden und das Team vor allem, wo ich etwas lernen kann und wo ich den Blau habe, um am Montag dort zu und Was für die Jungen gilt, gilt für die Älteren genauso. Ähm, ähm, ja das ist der Kern des Schaffen gut und noch so ein bisschen der Kern der Lösung also es ist, ist ja klar dass es nicht ein Patentrezept gibt es braucht verschiedene Anspruchsgruppen aber gleich so das Zusammenspiel noch zum Abschluss und du hast das auch schon ein bisschen angehört. du hast zum Beispiel die Politik auch angesprochen ich habe mir da mal aufgeschrieben dass es eben zum einen Firmen wir haben über Branchen für Banken wir haben Politik wir haben über Gesellschaft als solches gerät, oder? Ich denke auch, die Eltern oder auch die Familie ist Bezugsfaktor bei gewissen Entscheidungen, egal ob jetzt Jugendlich oder später. Wo, wo braucht es noch am meisten, wo ist noch am meisten Nachholbedarf herum, um einfach wirklich auch etwas machen gegen den Fachkräftemangel machen? Ich bin davon überzeugt, dass es jetzt eine sehr wichtige Zeit wäre, wo. Politik ähm, vor allem auch muss ähm, für die Berufslehre einstehen. Ähm, wir, werden, wir haben Zuwanderung und wir werden Zuwanderung haben und äh, unser System oder unsere Berufslehre, so quasi der goldige Weg, ist dort nicht bekannt. Das heisst, Leute, die zu uns kommen, ob sie hoch sind oder tief ausgebildet sind, denen ist nicht bewusst, was Berufslehre in der Schweiz bedeutet und dass das kein Sackgasse ist. Und es ist eine politische Aufgabe und, äh, wie sollen ich sagen, eine Aufgabe von alle allen Bildungsplayern, das transparenter zu machen. Ähm, weil ich bin stark der Meinung, dass eine Gymnasiumquote oder eine Abiturquote, wie sie zum Beispiel in Deutschland ist, von, ich sage jetzt eine brutale Zahl, das mögen nicht alle so gerne hören, von über Maximum über 30% für eine Bildungsindustrie wie die Schweiz ähm, gerne gut ist. Also darum ist das eine der zentralen Aufgaben. Ähm, für die drei Punkte nochmal, Fachkräfteentwicklung, Integration ähm, und Jugendarbeitslosigkeit. Und dann, glaube ich, sind wir schon einen grossen Schritt weiter und der Rest vom Fachkräftemangel ist, glaube ich, ein Wettbewerb, wie ich auch schon angedeutet habe. Da sind die Firmen gefordert, die Arbeitgeber gefordert, zum... Ähm, ähm, um ähm, ihre Arbeitsplätze zu besetzen. Und es wird ein Verdrängungswettbewerb sein. Wie in jedem Markt, wenn es wenig, wenn es viel Wettbewerb gibt. Aber den vor ein wichtiger Punkt da so das Bewusstsein bei den Eltern. Weil, ich weiss nicht, was die neue Studie ist, aber zum Teil sagt man, 50% von, der, von der Jugendlichen jetzt haben dann auch einen Migrationshintergrund oder einen älteren Teil, der einen Migrationshintergrund hat. Und ich glaube, dann ist es extrem wichtig, wenn die Person aus einem anderen System kommt, aus anderen Ländern, wo sie gar das System nicht kennen können. Also ist es der einzige Weg, dass sie das auch über die Politik wirklich oder einfach in der Gesellschaft nöcher bekommen? Ja, es braucht zuerst den politischen Willen und nachher braucht es die praktische äh, Umsetzung. Es gibt about execution, wie man so schön sagt. Und das geht bis hin, das natürlich das Lehrerpersonal, ähm, wo ja auch eine wichtige Rolle spielt in der Ausbildung. Ähm, ähm, aber auch die Eltern, ähm, dass Aufklärungskampagnen laufen, dass Transparenzmaßnahmen ähm, gemacht werden, dass die ein Bild kriegen. Äh, da schaffen ja auch wir bei Justi so extrem drauf und Professional, um eigentlich junge Leuten ein Bild geben von dem, was da tatsächlich äh, passiert in der Wirtschaft. Ja, wir sind bereits am Ende des Gesprächs. Ich habe noch eine letzte Frage. Was ist so dein persönlicher Wunsch für die Zukunft? Zum einen von der Berufsbildung, aber auch vom Arbeitsmarkt generell? Ja, ganz generell, dass immer mehr Leute früher Freude am Arbeiten erleben. Also, ähm, man hört ja immer wieder den Satz, dass Leute das Gefühl haben, oder gewisse Unternehmer, ähm, dass sie nie geschafft haben, sondern dass es eigentlich wie ein Hobby ist. Und das klingt ein bisschen romantisch, aber ähm, der Wunsch wäre, dass möglichst viel Beruf als Berufung erleben. Sehr schön. Danke vielmals für das Gespräch. Merci vielmals, Mark. Und ich danke ja, auch allen vielmals fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heisst «Insight Berufsbildung».